you mm -hmm. Ich bin Denise Lenke, ich bin ADHS-Lehrerin und Asperger-Autistin, habe ein Magazin zu dem Thema gegründet, bin 26 Jahre alt und heiße auf Twitter Polly's Pocket. Asperger ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. ADHS ist eine hyperkinetische Störung. Und ich empfinde insbesondere äh, die Wahrnehmung sehr anders. Das heißt, ich nehme Reize ungefiltert wahr. Ähm, das heißt, wenn es sehr laut ist, ist es auch wirklich sehr laut. Wenn es hell ist, ist es sehr hell. Andere merken das. Äh, Daran, dass ich mich aus Situationen rausziehe. Daran, dass ich manchmal Ironie zum Beispiel überhaupt nicht verstehe. Und sie merken es halt daran, dass ich zum Beispiel an, an meinem Ring die ganze Zeit drehe, um, um diesen Bewegungsdrang irgendwie zu verlagern, weil ich nicht ständig aufspringen kann. Musik ich habe ein Magazin gegründet, das heißt Nummer. Es ist ein Magazin für Autisten, ADHSler und neurotypische Menschen und im Prinzip behandelt jeder Artikel entweder Autismus oder ADHS oder beides. Also wir nehmen jetzt eigentlich keine kompletten Fremdthemen, weil warum auch? Soziale Netzwerke haben mehrere Vorteile. Die Kommunikation ist aus zwei Gründen einfacher. Erstens kann man sich einfach rausziehen, weil es keine keine soziale Norm gibt und keine Regel, die sagt, dass ich das nicht darf. Ich kann aber nicht, wenn ich mit jemandem rede, einfach weggehen. Einfach so mitten im Gespräch mich umdrehen und weggehen. Das geht halt nicht. Und ich muss keine Gesichtsausdrücke lesen, sondern halt Smileys. Das ist so ein, so ein ganz typisches Beispiel für, ich schreibe irgendwas über Autismus oder ADHS und, und verarbeite damit quasi, Dinge, die mir deswegen passieren und das passiert wirklich, dass ich teilweise über 24 Stunden nichts esse, weil ich es einfach nicht dran denke, überhaupt nicht dran denke, weil ich so viel zu tun habe und meine Medikamente zügeln noch den Appetit und das ist halt so ein, so ein ganz typisches Autismus und ADHS-Ding. Ich kenne total viele Leute, die nicht, nicht regelmäßig genug essen und die dann Bauchschmerzen kriegen, weil man wirklich bis der Körper so komplett Alarm schlägt, einfach nicht mitbekommt, dass man solche Dinge manchmal nicht tut. Und das hilft halt einfach, wenn man sich da mit anderen Leuten austauscht und sich da irgendwie verbunden fühlt. Und das Gefühl hat, man ist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der solche total bescheuerten Probleme hat.